Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute gibt es ein weiteres Video in der Serie der Wandergrill. Ja, der ist wieder bei mir eingetroffen, macht meinen kleinen Heimatbesuch. Er ist schon eine ganze Weile unterwegs, hat auch schon viele Leute besucht. Es sind schon tolle Videos entstanden. Wer die Videos noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal den Kanal der Wandergrill aufrufen. Da gibt es dann auch eine Playlist mit allen bis jetzt veröffentlichten Videos. Ich werde heute darauf Obst grillen, eine pikante Variante von Obst. Das heißt, ich mache Melone. Ananas und Birne, dazu benötige ich heute natürlich eine schöne Ananas, dazu habe ich dann auch noch den Speck, dann eine halbe Melone, da kommt dann nachher ein bisschen Salz, Curry, Olivenöl, ein bisschen Pfeffer noch dazu, dann habe ich hier die Birne und etwas Schimmelkäse, ich nehme heute hier einen Castello Blue, ja da hinten steht halt noch das Olivenöl, hier ist noch ein gutes Salz, das brauche ich nachher. Ja, ich werde das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen vorbereiten und dann zeige ich gleich, wie ich es zubereite. Als erstes werde ich mir jetzt hier erstmal eine daumendicke Scheibe von der Melone runterschneiden. Daraus schneide ich mir dann ein Stückchen. So, ich mache mir da jetzt erstmal einen Spieß rein. Durch die Schale geht das hier hinten immer ein bisschen schwer. Einfach so ein bisschen drehen und dann versuchen, dass man mittig in der Melone bleibt. So. Weiter geht es dann mit der Ananas. Ich werde heute nicht die ganze Ananas verarbeiten. Ich schneide hier unten erstmal so dieses Stück weg. Und dann mache ich mir hier wieder zwei daumendicke Scheiben. Dann schneide ich mir hier außen großzügig die Schale weg. Und so ein bisschen hier in der Mitte den harten Strunk ausschneiden. Und dann wickele ich das Ganze hier schön mit Speck ein. Das ist ein bisschen eine Fummelei. Aber das geht schon. Man braucht so pro Scheibe, also wenn die Finger dick sind, so zwei bis drei Scheiben von so einem Bacon. Sieht jetzt nicht so ganz schick aus, aber das macht nichts. Schmecken tut es trotzdem. Ich mache hier dann auch noch mal zwei Spieße rein. Zum einen fixiert man so ein bisschen den Speck. Und zum anderen lässt es nachher einfach auch besser festhalten oder umdrehen. So, und das mache ich mit der zweiten Scheibe Ananas jetzt auch. Und dann kommt noch die Birne. Ja, ich guck mir mal an, wie liegt die ganz gut hier auch also. Ich schneide die mit der Länge nach auf. Versuche also dann hier das Kerngehäuse so ein bisschen rauszuholen. Ich mache das immer erstmal mit dem Messer so ein bisschen. Ja, das geht hier auch ganz gut mit dem Messer. Es soll richtig so eine kleine Kuhle hier entstehen, weil da kommt nachher dann der Schimmelkäse mit rein. Nehme hier noch ein bisschen mehr weg so und dann lege ich die schon beiseite. Mehr mache ich da nicht, halt doch, da mache ich natürlich mache ich noch was. Ich mache auch hier noch mal einen Spieß durch. Das hatte ich übrigens vorhin am Anfang bei der Aufzählung der Zutaten nicht gezeigt. Ich habe hier also meine Spieße und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Honig, den brauche ich gleich noch mal für den Schimmelkäse. So, und ganz zum Schluss kümmere ich mich dann noch hier um den Käse. Da schneide ich die Kanten, die Kruste hier so ein bisschen ab. Die Rinde sagt man ja. Ja, das möchte doch zu streng. Das muss man auch in dem Fall nicht unbedingt mit essen. So, und dann schneide ich das ein bisschen klein und gebe das hier in so ein Schälchen. Und dann kommt hier noch ein bisschen Honig dazu. Hier jetzt ein trüffel honig ist aber nicht nötig den trüffel schmeckt man jetzt hier auch nicht so riesig groß raus wichtig ist halt noch ein bisschen honig dazu noch ein bisschen pfeffer und das ganze dann so ein bisschen durchmengen so ein bisschen durchdrücken so das reicht dann auch schon das ein bisschen so zusammenhalten dass man das nachher schön mit dem löffel hier rauskriegt und in die birnen einfüllen kann so sieht jetzt der Teller aus. Hier kommt nachher von dem Käse rein. Das ist vielleicht ein bisschen viel, das macht aber nichts. Das schmeckt auch so auf dem knusprigen Brot nochmal sehr lecker. Das Ganze werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen mit Olivenöl einschmieren. Und dann geht raus an den Grill. So, nun folgt das übliche Prozedere. Das heißt, die Brennpaste unten rein. Dann anzünden. und den Kohlekorb draufstellen. Und volle Ich mache dann auch schon gleich wieder das Ost drauf. Und dann heißt es jetzt so ja etwa zehn Minuten warten, bis das richtig schön doll durchgeblüht ist und das richtig die Hitze entwickelt hat. Ja, der Grill hatte jetzt rund zehn Minuten Zeit, um richtig schön heiß zu werden. Und jetzt fange ich mal an, die Sachen drauf zu legen. Als erstes nehme ich hier die Birne, indem ich die halbwegs vernünftig hinlegen kann. Ja. Ich die jetzt mit der Schnittfläche jetzt mal nach unten. Dann kommt die Ananas. Ja, das fädel ich einfach mal hier so ein bisschen durch. Und die Melone. Ja, das muss ich ein bisschen machen. Äh, dieser Grill ist natürlich kein Spitzengrill, Das muss man wirklich mal so sagen. Aber er macht trotzdem eine Menge Spaß. Insofern, dass das wirklich schnell und unkompliziert geht. Und wenn man das hier alles oben schön entpackt, dann entsteht auch wirklich richtig viel Hitze da drin. Und dann lässt sich das auch alles wunderbar grillen. So, ein Stückchen hier noch drauf. So, jetzt lasse ich das mal ein bisschen ziehen und dann schauen wir, wie ich das umdrehe, wie es aussieht. dass man zwischendurch jetzt hier runterschauen, schauen, wie es aussieht. Ja, da ist doch schon ein bisschen Speck hängen sehen, aber das ist so. Kann aber noch ein Momentchen nach der, der Seite liegen bleiben. So noch aus. Ja, die Kühne kommt langsam. Ich muss man ein bisschen nochmal mal umdrehen. Und die Seite auch nochmal mal durch, so, dass die Füße mitkriegt. Ja. Also hier sieht man auch, warum das nicht im Stiefel ganz praktisch ist. Da kann man das wunderbar ändern und kann das gut drehen. Ja, die Melone sieht schon sehr gut aus. Hier wird auch einmal gedreht. Ja, ich werde den Speck jetzt auch schon mal hier, die also Ananas mit dem Speck drehen. Ja, ist leider abgefallen, aber das ist nun mal so. So. Ja, die Birne ist dann auch gut. Die lasse ich dann hier auf der Hautseite erstmal liegen. Fülle die jetzt mit dem Käse. Am besten geht das wirklich mit zwei Löffeln. Ein bisschen anrücken. So. Wunderbar. Und wenn man mag, kann man jetzt noch so ein klein wenig. Honig über die Banane, äh, über die Birne geben. Das du ganz schön. Ein kleines bisschen diese so Käse. Und ein wenig Pfeffer. So, und damit der Käse ein bisschen schmilzt, habe ich mir hier so eine kleine Glocke gebastelt. Oder also einfach nur eine kleine Blechschale, Loch in die Mitte reingehauen, Schraube durch und oben einen Korken sollte aber unbedingt auch ein echter Korten sein weil man sieht es jetzt hier nicht so richtig das, ja, das ist hier so ein schüsselchen mit dem korken drauf halt hm. ja dadurch steht dann steht noch mal ein bisschen mehr hitze und der honig und der käse können noch so ein bisschen verschmelzen so jetzt ist es gleich soweit ich werde schon mal die wassermelone vorbereiten das heißt ich gebe den ganz kleinen Tropfen öl noch mal drauf ich nehme ein Dann kommt ein wenig Salz, ein gutes Salz durchnehmen. Hört sich erstmal ein bisschen ungewöhnlich an, passt aber wirklich hervorragend und schmeckt echt lecker. Und zum Schluss dann noch ein gutes Currypulver. Aber da lohnt sich es wirklich auch ein Gutes zu nehmen, vielleicht sogar selber mal einen Curry zu machen. So. Und dann kann das schon mal auf die Platte. Als nächstes kann dann die Ananas mit dem Schweck hier runter. Ja, das ist leider nicht ganz so gut gelungen. Und zum Schluss dann noch die Birne. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist wirklich eine feine Zwischenspeise. Es schmeckt aber auch super gut als Beilage. Die Melone zum Beispiel esse ich sehr, sehr gerne zu einem Steak. Die Ananas schmeckt super gut zu Hähnchenwurst. Ja, so werde ich das jetzt erstmal servieren. Bei uns ist es, wie gesagt, heute eine Zwischenmahlzeit. Wir lassen uns das jetzt schmecken und würden uns super doll freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Ja, ich wünsche dann erstmal einen guten Appetit. Viel Spaß, noch einen schönen Tag